Die alte Frage, ob wir allein sind im Universum oder leben woanders als auf der Erde möglich ist, hat möglicherweise eine Perspektive bekommen. Und hier könnte sie liegen. Denn so stellt man sich am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg die Oberfläche eines neu entdeckten Exoplaneten vor. Der liegt, daher Exo, außerhalb unseres Sonnensystems. Und den Forschern zufolge könnte er wohl aus Gestein bestehen, möglicherweise eine Atmosphäre besitzen und also Leben ermöglichen. Pascal Kiss. Nah genug an einem Stern, warm genug für flüssiges Wasser. So ähnlich könnte es auf dem felsigen Exoplaneten Wolf 1069 b aussehen. Der Planet ist ab sofort eines der vielversprechendsten Ziele auf der Suche nach Leben im Weltall. Während der frühen Entwicklungsstadien des Planeten muss es viele große Kollisionen gegeben haben. Das deutet darauf hin, dass der Planet möglicherweise ein Magnetfeld aufrechterhalten kann. Und wir haben wie auf der Erde herausgefunden, dass ein Magnetfeld notwendig ist, um uns vor der Strahlung, vor der Sonne zu schützen. Und durch das Magnetfeld könnte der Planet auch eine Atmosphäre haben, die nicht nur vor gefährlicher Sonnenstrahlung schützt, sondern vor allem für lebensfreundliche Temperaturen sorgt. 13 Grad im Durchschnitt hat das Forschungsteam berechnet. Der Exoplanet ist 31 Lichtjahre von uns entfernt und kreist in 16 Tagen um seinen Stern, der übrigens deutlich kühler ist als unsere Sonne. Deswegen ist der Stern auch eher orange. Ich habe nicht gerechnet, wie, wie orange das jetzt wirkt, aber sicher deutlich, deutlich im orangefarbenen Bereich. Ja. Also herrscht auf dem Planeten ständige Sonnenuntergangsstimmung. Aber wie können Forschungsteams überhaupt solche Exoplaneten entdecken? Das Grundkonzept dahinter ist, dass der Planet den Mutterstern umkreist und eine Anziehungskraft auf den Stern ausübt, sodass der Stern diesen kleinen Wackeleffekt hat. Und durch dieses Wackeln erscheint uns der Stern röter und blauer, was wir dann mit einem Spektrographen messen können. Es geht um winzige Bewegungen, die das Forschungsteam mit dem spanischen Cala Alto Observatorium messen konnten. Vor fast 30 Jahren ist der erste Exoplanet entdeckt worden. Heute sind über 5000 Planeten bekannt. Vor allem durch den technischen Fortschritt können immer kleinere Planeten entdeckt werden. Das ist, huge, und das ist enorm, imagine, weil man sich vorstellen muss, dass, dass das in Baby 30 Lichtjahren Entfernung ein Baby herumkrabbelt. und Das können wir heute erkennen. Und der Fortschritt geht weiter mit dem neuen James Webb Weltraumteleskop oder dem Extra Large Teleskop in Chile. Die Möglichkeiten werden also immer besser auf der Suche nach Leben im Universum.